So, jetzt aber, ähm, ja, ihr kennt es eben vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, ihr habt vielleicht gerade einen schlechten Tag oder ihr seid auf dem Thema nicht gut zu sprechen gerade, aber ihr seid auf Social Media unterwegs. Und auf den auf vielen Social Media Plattformen kann man eben nicht einstellen, welches ähm, Thema man gerade jetzt äh, sehen möchte oder eher lieber ausblenden möchte. Ähm, und unter anderem für solche Fälle schlägt unser Projekt Auto-Content-Warning ein, das von äh, Frieda, ähm, Lifi, Tanmay und mir, Mietja, programmiert wurde. Und ja. Das Problem, viele, viele Users oder Plattformen äh, warnen einen vorher nicht, wenn äh, bei sensiblen Themen zum Beispiel bei Twitter oder Reddit gibt es keine Content-Warnings und für viele User sind Themen wie Politik, Pandemie und so weiter triggernde Themen. Und das wollen wir mit Automated Content Warning jetzt lösen. Also die ganze Idee äh, dahinter ist, dass man ein, äh, also ein, eine Browser Extension, sorry, ähm, die automatisch, ähm, Content Warnings generiert und anfangs wird sie für die Plattform Reddit verfügbar sein und danach auch noch für weitere Plattformen. Genau, das Frontend. Das Frontend ist ein Add-on, welches in zwei Teile aufgeteilt ist. Einmal einer Konfiguration. So könnte sie zum Beispiel aussehen. Ja, ich habe heute keinen Bock auf Schule, weil ich morgen noch eine Präsentation halten muss, wofür ich noch gar nichts gemacht habe, deswegen Schule erstmal ausblenden. Ähm, aber ich will Katzenmemes sehen und gerade habe ich auch keinen Bock mehr auf die Pandemie. <lacht> genau und ähm, die, der zweite Teil ist ähm, das, was auf der Website angewandt wird, also was man dann sieht, ähm, zum Beispiel dass die ausgeblendeten Inhalte. Kommen wir zum Backend. Das Backend äh, ist eigentlich ein kleiner Flask-Server. Äh, das ist so ein äh, Framework. Äh, genau und ähm, das Add-on im Browser lädt die Topics vom Flask-Server. Ähm, dieser kriegt eben diese Anfrage vom Add-on. Außerdem ähm, kann das Add-on eben auch noch eine Anfrage an den Flask-Server schicken mit dem Content aus dem, ähm, äh, aus dem Beitrag. Und der, in dem Server wird dann eben äh, evaluiert, sage ich mal, ähm, ob der Content, äh, welches, welches Thema zu dem Content gehört. Und das wird dann wieder eben ans Add-on geschickt und dann wird es eben angezeigt oder ver verwischt. Genau, jetzt gibt es eine Live-Demo. <lacht> ähm. da Genau, ich bin jetzt auf Reddit, guck mir ähm, jetzt zum Beispiel die Katzenmemes mal wieder an und ähm, habe jetzt äh, bestimmte Sachen mit schlechtem Mut, äh, also schlecht. Äh, negative Katzenmemes habe ich gerade keinen Bock drauf und ähm, habe jetzt den Filter aktiviert. Dann lade ich die Website, die wird so sodass das Add-on die Inhalte erstmal sortieren kann und einordnen kann. und genau. Dann sieht man das wie hier, das wird erstmal mit einer Content Warning ausgestattet. Coming soon bedeutet jetzt das Topic, was es jetzt wäre für eine Content Warning. Und jetzt möchte ich es mir trotzdem angucken und klickt einmal drauf und sehe, oh, cute, eine Katze. <lacht> genau, ähm, zur Konfiguration, man kann ähm, hier an der Seite oben klicken und jetzt zum Beispiel Tiere aktivieren und Essen aus. Genau. Weiter zur Präsentation. Ausblick weiter. Gut, ähm, genau, ähm, wir sind gerade noch nicht fertig geworden mit der funktionierenden Kommunikation zwischen Server und Add-on. Das heißt, ähm, daran müsste weitergewickelt, weiterentwickelt werden. Dann beim Design ähm, wird es auch noch nicht hundertprozentig schön angezeigt. Da wären auch noch ähm, Bearbeitungen nötig. Ähm, genau, dann gibt es das Plugin bis jetzt nur für Reddit und ähm, natürlich wollen wir es nicht nur für Reddit haben, sondern auch für andere Plattformen wie Twitter und so weiter. Das heißt, das müssten wir auch noch bearbeiten. Ähm. Genau, und dann hatten wir noch ähm, die Idee, dass man zum Beispiel, wenn man nur... Ähm, zum Beispiel bei Katzen-Memes äh, nur ähm, positive Katzen-Memes sehen möchte und keine negativen, dass es dann noch ein, ähm, eine Bewertung gibt, ähm, die ähm, sagt, ja, das ist positiv, das ist negativ oder das ist neutral. Und dann gibt es natürlich auch Memes, die haben nur Bild und keinen Text. Das heißt, wir bräuchten auch noch eine ähm, Bildanalyse, welche sagt, zu welchem Topic das Bild gehört. Schließlich richten wir unseren Dank an unsere Mendis, die zwei Felix und Marga und auch an das Jugendtag-Orga-Team und an alle weiteren anderen für das tolle Event. Ja, vielen Dank. Ähm Gerade noch eine Frage: Die Sachen, also man kann, man könnte das beliebig auf andere Webseiten dann erweitern. So ist der Plan, ne? Ah, sehr gut. Das brauche ich für Twitter. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann würde ich sagen: Vielen Dank für die Präsentation. so.